Ja, auch von meiner Seite einen äh, wunderschönen guten Morgen, auch wenn er ein bisschen grau und nass ist. Herzlich willkommen. Ich dachte ja eigentlich, ich beginne mit einem Glückwunsch zu einem runden Geburtstag und jetzt bin ich total in meiner Vorbereitung irritiert und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Kr äh, nein, gratulieren kann ich äh, nichtsdestotrotz, denn äh, vor zehn Jahren äh, oder elf Jahren oder wann auch immer äh, war nicht klar, dass wir an der Goethe-Universität so eine Tradition haben, die ich ganz fantastisch finde. Denn an vielen Stellen kann man sagen, sind wir im E-Learning-Bereich mitführend. Und das ist äh, eine sehr schöne Sache vor dem Hintergrund, dass E-Learning ja nicht ein Selbstzweck für sich ist, sondern, deswegen sitzen Sie alle da, äh, meine lieben Kolleginnen und Kollegen oder auch Studierende, ähm, wir wissen, dass äh, wir durch E-Learning-Elemente besser mit der Heterogenität der Studierenden umgehen können. Und wir haben ja auch gerade, wenn ich jetzt zehn, elf Jahre mir anschaue, eine sehr veränderte Studierendenschaft. Die Studierendenquote ist in Hessen auf 55 Prozent hochgegangen. Wir haben einen Höchststand an Studierenden an der Goethe-Universität mit rund 47.000. Und das führt dazu, dass wir eine sehr bunte Studierendenschaft haben, was ich toll finde. Es ist eine große Chance, es ist aber auch eine Herausforderung. Denn die Herausforderung besteht aus meiner Sicht darin, dass äh, immer stärker wir mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in Veranstaltungen arbeiten. Es gibt die, die durchstarten und es gibt die, die vielleicht noch eine kleine Unterstützung hier oder da, da brauchen. Und viele der E-Learning-Elemente, die ich kennenlernen durfte in den letzten Jahren, gehen ja genau darauf ein, sodass Studierende sich das nochmal holen können, was sie brauchen, um weiter voranzuschreiten, um ein erfolgreiches Studium absolvieren zu können. Das zweite, was ich sehr schön bei der, finde bei dem Netzwerktag, ist jetzt nicht das Runde, sondern das Netzwerken. Was meine ich damit? Ich äh, habe vor vielen, vielen Jahren auch selbst mal ein Mini-Projekt gehabt im äh, Rahmen des äh, Förderfonds äh, E-Learning. Und wir haben damals festgestellt, dass die Ideen, die wir hatten am Fachbereich 3, ich bin Politikwissenschaftlerin, naja, also wenn ich ehrlich bin, waren wir nicht die Speerspitze. Und mir oder uns als Arbeitsgruppe hat der Netzwerktag sehr geholfen, nochmal zu schauen, was machen denn andere. Wir sind mit vielen Impulsen rausgegangen damals und daher weiß ich, dass Netzwerktage, das Zusammensetzen, sich die Zeit nehmen, über Lehre, über Lehrformen nachzudenken, höchst produktiv ist. Deswegen finde ich sehr schön, dass äh, es nicht nur darum geht, hier verschiedene Projekte anzuschieben an der Goethe-Universität, sondern die Projekte auch miteinander zu vernetzen, sodass ein Austausch möglich ist und ein wechselseitiges Lernen. E-Learning, da trage ich jetzt ein wenig Eulen nach Athen, dient ja verschiedenen Elementen. Es dient der Anreicherung der Präsenzlehre, es dient der Unterstützung der Selbstlernphase. Wir haben einige wenige reine Online-Kurse, und äh, zunehmend über den starken Start ins Studium, das Bund-Länder-Programm, bei dem wir jetzt glücklicherweise erfolgreich den Folgeantrag eingeworben haben, ähm, ja auch nochmal Kurse, die der Studieneingangsphase dienen oder vor dem Studium vorgelagert sind, so auch wieder eine Möglichkeit, dass die Studieninteressentinnen oder das Erstsemester sich gut darauf vorbereiten können. Zu dem E-Learning gehört für mich ganz eng auch ein tutoren tutorinnen programm denn viele Projekte werden ja begleitet von studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die entweder selbst Elemente aufsetzen oder nochmal einen extra Rahmen bieten, innerhalb derer man eine Rückkopplung bildet. Ich habe eben das Bund-Länder-Programm äh, Starker Start ins Studium erwähnt. Ich möchte ein zweites Programm erwähnen, welches auch in dem weiten Bereich E-Learning oder ähm, Elemente des E-Learning-Aufnehmens äh, wir ja an der Goethe-Universität erfreulicherweise eingeworben haben, das Level-Programm, das im Rahmen der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung eingeworben wurde. Da geht es an der Stelle darum, dass äh, zwei verschiedene Zielrichtungen kombiniert werden. Einerseits der Versuch, die, ähm, die verschiedenen äh, Fächer enger, also Fachwissenschaften Fach Praktiken enger miteinander zu verzahnen und andererseits aber auch die verschiedenen Phasen des äh, Lehramtsstudiums Ausbildung zu verzahnen, also hier an der Universität mit der Referendariatsausbildung und dann auch einer Weiterbildung. Und auch hier sehen wir, wie E-Learning-Elemente, an der Stelle geht es vor allem um videobasierte Aufarbeitung von Unterricht, an allen Stellen hilft. Das heißt, wir versuchen auch in den großen Projekten, die wir haben, immer wieder die E-Learning-Elemente mit einfließen zu lassen. Und vielleicht haben wir auch die großen Projekte nur einwerben können, weil wir das E-Learning haben mit einfließen lassen. Wenn wir über E-Learning-Netztag sprechen, dann sprechen wir natürlich in erster Linie über Studium Digitale, das Programm, das Sie, Herr Krömker, sehr erfolgreich aufgebaut haben. Wir sprechen aber auch über eine zunehmende wirklich Vernetzung ineinandergreifen mit dem Hochschulrechenzentrum, mit dem IKH, dem Interdisziplinären Kollegen Hochschuldidaktik und auch Lehre- und Qualitätssicherung als Stabstelle, sodass wir die verschiedenen Player haben, die gemeinsam an der Stelle versuchen, miteinander zu arbeiten und noch mal voranzukommen. Bei dem heutigen E-Learning-Netzwerktag äh, werden ja auch wieder verschiedene Formate vorliegen und das freut mich sehr, dass äh, Herr Iske, den ich vor wenigen Jahren, vor einem Jahr, zwei Jahren hier berufen durfte, zwei Jahre sind es jetzt, es verfliegt irgendwie so die Zeit, hier an die Goethe-Universität äh, berufen, mitberufen durfte, dass Sie auch heute einen Vortrag halten auch da sind wir sehr froh, dass gerade auch im Fachbereich Erziehungswissenschaften die Kompetenz äh, für neue Medien in Lehr- Lernkontexten gestärkt wird und hoffentlich auch bleiben wird. Äh, und äh, Ich würde sehr gerne zum Impulsvortrag kommen, muss mich entschuldigen, ich äh, bin im Moment extrem eingetaktet, der eine oder die andere weiß, es sind einfach verschiedene größere Projekte. Ich muss mich entschuldigen, es ist kein Desinteresse, es ist einfach ein fremdgesteuert sein zu anderen Terminen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen sehr produktiven Tag tollen Austausch, viele Impulse, die Sie mitnehmen und auch den anderen geben. Und ich freue mich, dann nächstes Jahr die Aufklärung zu hören, ob wir heute den 10. oder den 11. <lacht> in den Netzwerktag hatten. Vielen Dank.